Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu Jugendhackt, zur Abschlussveranstaltung. Uh. Sehr schön. Äh, wie euch der äh, Klang, der jetzt nur leise aus dem Beamer kam, äh, aber trotzdem verraten hat, äh, geht es jetzt los mit äh, dieser Abschlussveranstaltung. Ich bin Tom, ich habe äh, die Freude, euch hier durchzuführen mit der wunderbaren Caro an meiner Hallo. Seite. Wir beide werden euch jetzt zeigen, was alles passiert ist in den letzten zwei Tagen. Einiges Aufregendes ist vor sich gegangen. Aber vorher haben wir natürlich eine Menge Informationen, die wir euch in die Köpfe geben wollen. Huch. Nein? Ah. Natürlich, so läuft es immer, ihr kennt das. Ganz klar, auf jeden Fall. So, jetzt zurück. Ja, das ist die Folie, die wir haben wollen. Richtig. Jugendhackt, äh, denn das ist das, was gerade passiert ist äh, in diesen letzten zwei Tagen. Caro, was ist denn eigentlich Jugendhackt? Oh, das ist eine gute Frage, als hätten wir uns vorbereitet. <lacht> ähm, Jugendhackt ist ein Programm der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. und medialepfad.org. Ähm, wir als Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW führen das hier in Köln vor Ort durch, ähm, fungieren sozusagen als regionaler Partner vor Ort. Ähm, JugendHackt ist ein Förderprogramm für programmiergebegeisterte Jugendliche von 12 bis 18 Jahren ähm, und wir möchten gerne mit Code die Welt verbessern, das ist ganz wichtig. Parallel dazu fand jetzt auch statt äh, Hello World hier gerade nebenan vielleicht hat es der ja eine oder andere mitbekommen oder kam äh, auch gerade von da das war ursprünglich äh, ein, ein ganzer Teil äh, von Jugendhack jetzt ist es seine eigene äh, seine eigene Veranstaltung es ist so eine Art Einsteigerversion äh, von Jugendhack mit kürzeren Events äh, typischerweise manchmal auch äh, genau wie das jetzt hier stattgefunden hat mit Übernachtungen über äh, längere Zeit aber gewöhnlich eben diese kürzeren Einsteigerfreundlicheren Events und äh, da gab es dieses Jahr auch 20 Teilnehmer äh, am Wochenende sieben Mentorinnen äh, und Mentoren und insgesamt waren insgesamt äh, insgesamt mit den ganzen Jugendhackt Teilnehmern und Mentoren äh, aus dem Feld über 130 Leute hier am Wochenende tätig fleißig äh, und am Rumnörden. Genau. Genau, zu den Hello World Teilnehmerinnen kommen nämlich noch von uns die 50, über 50 Jugendliche, die an diesem Wochenende programmiert gebastelt, getüftelt, zwischendurch auch mal frustriert waren. Ähm, genau und insgesamt haben wir tatsächlich 13 Projekte, die wir euch jetzt hier präsentieren können. Ähm, ja. Die stehen äh, dieses Jahr wie jedes Jahr unter einem bestimmten Motto und das diesjährige Motto lautet... Mit Code die Umwelt verbessern, während mit Code die Welt verbessern der Slogan von Jugendhackt an sich schon mal ist, ist dieses Jahr glaube ich kein geheimnis warum die umwelt äh, ein wichtiges thema ist und dass sie ein verdammt wichtiges thema geworden ist wird uns äh, jeden freitag wieder neu auf die nase gebunden von äh, den neunmal klugen jugendlichen die schlau sind und bescheid wissen dass das jetzt ein thema ist und um dass man sich zu kümmern hat darum ist es natürlich auch hier bei Jugendhackt parat und inhaltlich haben sich die äh, jugendlichen daran zu schaffen gemacht zu sehen was kann man da umsetzen was kann man im informatik im technischen im basteln im Coding-Bereich zu diesem Thema machen und da geht einiges. Genau, ähm, jetzt muss ich noch ganz, ganz vielen Leuten Danke sagen, denn ihr seht, es ist eine sehr große Abschlussveranstaltung, genauso groß ist das Event. Das macht nicht nur ich, sondern ganz viele Menschen. Ähm, ja, die Liste ist fast so lang wie unser EU-Wahlbogen heute. <lacht> ich versuche das ein bisschen kurz zu halten. Ähm, erstmal möchte ich äh, dem Orga-Team danken. Das waren Laura, Amelie, Linda, ähm, Henrik, Chris, Malou, Kokung, Moritz, Satya, Basti und Markus. Genau. Ähm, vielen Dank. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall auch an das wunderbare VOG-Team dort hinten, dass sie uns hier mit dem Video-Setup unterstützen und diesen wunderbaren Livestream auch kreieren. Das auch. Ja. Ähm, dann müssten wir eine Folie weiterspringen. <lacht> Noch eine? Genau. Ähm, ganz zentral für Jugendhackt sind die ehrenamtlichen Mentorinnen, die das Wochenende über mit den Jugendlichen zusammen an den Projekten gearbeitet haben. Das ist eine ganze Armada und zwar sind es Abraham, Adrian, Benedikt, Benjamin, Björn, Caroline, Claudia, David, David, Hannah, Gregor, Jasmin, Johannes, Juni, Julia, Carsten, Lirie, Lorraine, Marco, Martin, Patrick, von Birne, Yuki und Zoe. Ihr müsst bitte einmal aufstehen, damit auch alle Leute euch sehen können und wir euch applaudieren können. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das alles überhaupt nicht möglich. Genau. Was da alles hintersteckt, äh, sind unsere Partnerinnen, die Stadt Köln. Als Förderer wirken, äh, das wirkt das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Und wir haben super viele Sponsoring-Partner, davon auf jeden Fall zu nennen, besonders äh, Rewe Systems und Adesso Insurance Solutions. Äh, und auch einen herzlichen Dank an unsere Unterstützerinnen. Vielen Dank. Genau. Äh, natürlich wollen wir an diesem Wochenende auch was essen, äh, deswegen vielen Dank an das Catering vom Speisemeister und äh, an die ganzen Leckereien, die wir hier äh, verköstigen durften, ähm, auch vielen Dank an unseren Mate-Sponsor ähm, Flora Power Mate ähm, das hat beim Wachbleiben geholfen an das Haus hier, dass man das hier veranstalten konnte, genau. äh, es sind so viele, so viele so äh, viele zu nennen die Und alle... noch ein, eins habe ich noch vergessen, Entschuldigung. Äh, David, danke für das Internet. <lacht> Applaus! <lacht> Ich glaube, das ist ein Satz, mit dem man viel schnelle Fans gewinnen kann. Danke für das Internet und dann äh, sind, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich. Apropos Internet, was eine Überleitung, solltet ihr mehr Informationen äh, über Jugendhackt herausfinden wollen, könnt ihr das natürlich hier äh, tun, die Webseiten, äh, die sozialen Medien sind verfügbar. Da könnt ihr euch äh, schlau machen, was äh, abgeht, was im nächsten Jahr hier wieder abgehen wird, was bundesweit mit Jugendhackt äh, abgeht, Was, äh, das kann man da alles rausfinden.